Okay, dann kann ich dir gleich vom Ton her ein bisschen mehr Gas geben. Ihr schaut beide zu mir her und jetzt bräuchte ich kurz euren Namen und wie alt ihr seid. Ich bin Lucia und ich bin neun Jahre alt. Ich bin Emma und bin neun Jahre alt. Alles klar. Ähm, dann fangen wir bei dir drüber an. Ich kann hier noch ein kleines Stück mehr dran. Genau. Ähm, was war das gerade vom Geld? Erzähl mal. Ähm, also wir, haben, wir sind halt in der Stadt rumgegangen und haben Geld gesammelt. Wir haben selber Säfte gemixt und haben halt Säfte angeboten. Ähm und das ist das Geld, was wir dafür bekommen haben. Jetzt habe ich gerade vorher die Geschichte gehört. Das hat nicht gleich im ersten Ansatz funktioniert, oder? Das Verkaufen, Was war dann. Ach so, ähm, wir haben halt einen Stand vor unserem Haus gemacht und haben halt gesagt, vielleicht kommt hier jemand, aber das hat dann nicht so gut geklappt und dann sind wir halt selber rumgegangen. Alles klar. Ähm, wie viel Geld habt ihr jetzt gekriegt? Wir haben 15,97 Euro zusammenbekommen, weil ein Mädchen, die hieß Annika, die hat uns den Tipp gegeben, rumzugehen, weil einfach keiner gekommen ist. Ähm, und was, habt ihr jetzt, was passiert jetzt mit dem Geld? Das Geld spenden wir an die Kinderhilfe Litauen, weil die haben ja nicht so viel Geld wie wir. Alles klar, wisst, ähm, wisst ihr schon, für was genau das Geld dann hergenommen wird? Oder ihr, wünscht ihr euch irgendwas, was mit dem Geld passiert? Dass die sich richtiges und gescheites Essen kaufen können und so und trinken. Was ist dein ähm, sie bessere Wohngebiete haben können, also dass sie sich vielleicht eine kleine Wohnung mieten können oder ein besseres Leben haben. Perfekt.